Da habe ich doch tatsächlich vergessen, meine Belohnung abzuholen, nachdem ich all diese Tränen in der Hülle besiegt habe. Flammenblitz. Not bad. Not bad at all. So, wir kommen zurück zu Pokémon Karmazin. Und ihr seht schon diese richtig coole Arena hier. Die lassen wir erstmal stehen. Direkt daneben an ist nämlich ein großes Gebäude, in das wir jetzt reingehen wollen. Denn wir wollen heute unseren siebten Orden ergattern. Den kriegen wir, indem wir die Arena-Prüfung hier meistern. Deshalb. Lass uns doch mal sehen, was die Prüfung überhaupt ist. Willkommen in der Arena von Azarilla. Okay, ja, das kennst du ja alles schon. So. So, bevor du dich halt mit Arenaleiterin Tulia messen kannst, musst du dir eine Prüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, dich in Gymnastik zu beweisen. Oh nein. Wenn du die von Tulia selbst erfundene Gefühlsgymnastik komplett absolviert, absolvierst du die Prüfung. Um die genauen Regeln zu hören, wende dich bitte an äh, der beim training geländen. Viel Erfolg! Ich habe selber keine Ahnung, glaube ich. Okay. Trainingsgelände. Ist das das da ganz oben, wo wir letzte Folge gekämpft haben? In, diesem, in dieser coolen Arena oder. Ist es wo? Ah, ne, ist es hier. Das ist direkt hier. Oh, und schau mal, wenn wir hier haben. Die eine Lehrerin. Toll, gang! Hier kannst du dich an der Gefiskenmäßig versuchen. Du fragst dich jetzt bestimmt, wie so deine Lehrerin für Kampfkunst hier in der Arena arbeitet, was? Nun, deine Leiterin Tulia und ich sind schon seit unserer Kinder befreundet. Vor einiger Zeit trugen wir einen Pokémon-Kampf aus, für den wir eine spezielle Regel ausgemacht hatten. Die Verlehrerin muss tun, was die Gewinnerin sagt. Nun ja, du kannst dir denken, wie der Kampf ausgegangen ist. Aber das hier ist immerhin eine gute Gelegenheit, um sich fit zu halten. Also helfe ich aus, wenn ich nicht unterrichte. Die Regeln der Gym Gymnastikprüfung sind simpel. Ich führe bestimmte Übungen vor und du musst sie mir einfach nachmachen. Hört sich ja simpel an. So, bist du ready? Natürlich bin ich das. Sehr schön, dann legen wir los. Soll ich aber in die richtige Richtung drehen oder was muss ich machen? Bitte keine WEG-Steuerung, bitte nicht. Bitte möchte ich jetzt keine Joy-Cons holen. <lacht> Arena Prüfung, stell dich der Gymnastik. Äh, sorry, der Gefühlsgymnastik, ja. Okay, let's go! das Gefühl, ich muss jetzt wirklich die Jokers rausholen. Was passiert jetzt? Meditalis, was hast du vor? 3, 2, 1, Leck. Los! Okay, okay. Das ist ein bisschen Rhythmus-Spiel. Okay, erstaunt sein. Wow! Wie oft muss ich das denn machen? So oft ich will? Ich bin mir gar nicht sicher. Yeah, dann muss ich halten. Nee. und wieder wütend. Brrr. So, was willst du noch? Nein, das falsche. Äh, das, äh, ja genau. <lacht> Hat niemand gemerkt. Perfekt. Aber noch nie hatten wir das Gelbe. Das kam noch gar nicht vor. Ist schon wieder das gleiche? Ich verstehe das nicht! ich irgendwas falsch? Hä? Ich verstehe es nicht. So. Also irgendwas muss ich doch falsch machen. Sp Spam vielleicht? Nee, will nicht. Okay vorbei. Wir haben das Gelbe nie gehabt. <lacht> yeah. Das war großartig. Diese perfekte Ausdruckskraft hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Das war genug des Aufwärmens. Jetzt haben wir die Muskeln in einem Pokémon-Kampf mal so richtig beanspruchen Oh no. Immer schön bleiben. Das ist nicht nur ein Kampf, das ist auch Sport. Bonnie, Gar keine Lust auf Sport. Ein hypnomo -ba. Du bist jetzt erstmal weg vom fenster Bam. ja macht auch nicht viel damage aber das ding ist glaube ich nur typ psycho auch wenn so schwarz angekleidet ist das goth-mädel ist glaube ich nur typ psycho mit bis Okay, gut jetzt hätte ich auch mein äh, dings mein mein mein mein mein mein mein, mein, mein ferr, fer, fer, fer, fer so heißt das Ding. Genau, das hätte ich auch reinsenden können, aber ist jetzt auch egal. Ich merke gerade, ich habe die Items nicht gewechselt. Das habe ich wieder vergessen. Ich dachte mir irgendwie so am Anfang der Folge, habe ich nicht irgendwas vergessen? Den Dude habe ich vergessen, aber sonst nichts. Das war falsch. Du, du, du. Hier. auf sie trägt noch das Item, womit sie mehr XP bekommt. Aber jetzt braucht sie es ja nicht mehr, weil sie ja jetzt mittlerweile aufgeholt hat. Da brauchen wir das eigentlich jetzt noch mehr. Ist aber auch egal. Haki, ja, okay, ich glaube, nicht so klug, aber das Ding ist sowieso down. Trugträne. Tust du etwa nur so, als würdest du weinen? Bam. Welch mit dir? Was hast du noch für Pokémon? Ja, komm. Weiter geht's. Hier, ja. Ist ein psycho pflanzen Come on! Was? Psycho-Fehler? Psycho-Pflanze? Ich hab's kaum nicht vergessen. Auf jeden Fall Typ Psycho. Oh. oh. Oder auch nicht. Ja, <lacht> wie auch immer. Das Ding geht jetzt daum mit der doppelstrahl -Attacke. Bonk. Und bonk, Müssen wir jetzt noch mal tanzen. Ja, ich wollte natürlich Gymnastik machen. Wir halten ja irgendwelche Posen einfach nur ein. Hm. Oh, wie schön! Ach, du willst ganz du hören, ein Jahr zu drehen. Okay, und direkt wieder normal. Sehr gut, deine Pumpe, und deinen Muskeln tut es gut, so in Schwung zu kommen. Du wirst doch jetzt nicht schlapp machen, oder? Halt durch, die zweite Hälfte beginnt. Oh, nee. Okay, let's go. Hey, Okay, was muss ich machen? Einfach nur einmal machen, glaube ich. Ich mache es immer nur einmal. Hat jemand gesehen? Hat jemand gesehen? Jetzt. Endlich kommt doch mal das Gelbe. Ja. Du, du, du, du, du, du, du. Muss ich immer am schnellsten sein? Nee, ich glaube, das ist egal, oder? Ich glaube, ich soll noch keinen Fehler machen, die falsche Taste zu drücken. Das minigame ist so weird. Okay, jetzt kommt gestern kein Blau mehr, aber dafür halt ganz viel Gelb. Und wütend ist immer. Ist das eine geheime Botschaft, dass wir immer böse sein sollen? Immer wütend? Oh oh, richtig erstaunt. Und nochmal. Wow. Das gedacht, ich mag die Musik, die da spielt. Okay. Wirklich perfekt. Ich hätte schon fast vergessen, wen ich hier unterrichte. Ich versuche den Muskelkater zu bewinden, im Pokémon-Kampf an deine Grenzen zu gehen. Ich müsste stärker werden und Muskel aufbauen. Hast du Tipps für mich? Äh, hab ich Tipps? Nö, nee, eigentlich nicht. Aber das ist das, Groen, das ist die ganze Mission mit Auf einmal ist er primova -Milode. Krass. Na gut, Kumpel. Bonk. Groen, ein, lass mich lügen, nur Psycho-Pokémon. Das ist, glaube ich, nur ein pures Psycho-Pokémon. Das heißt, Farigiraf sollte das wieder mal mit einem Knirscher easy-peasy hinbekommen. Generell scheint die Arena hier sehr gut für Farigiraf zu sein. Ne, sind nicht sehr so effektiv, weil ich bin selber Psycho. Wow, toll. Du, du, du. Und ich habe eine sehr starke Attacke gegen eigentlich Unlicht. Äh, nicht, äh, nicht Unlicht, eine unlicht attacke Gegen eigentlich Psycho, so meine ich das, genau. Whatever. Du schläfst tief und fest. gute Nacht. Ja, ähm, zum Release von diesem Spiel war das, by the way, oh, Schnarcher. Wow. Zu Release von diesem Spiel war das bei the way so dass wenn ein Pokémon schläft, es die Augen auf hatte. Das war anscheinend ein Bug. Ich habe es nicht erwähnt, weil ich es zum einen nicht bemerkt habe und zum anderen, ich dachte halt irgendwie, die wären halt einfach zu faul gewesen, das zu machen. Aber jetzt wollte ich mal erwähnt haben, weil es tatsächlich ein Bug war. Also falls wir, Ich weiß nicht, ob wir das hatten, aber falls wir es mal hatten dass ein Pokémon geschlafen hat im Kampf boah und es hatte nicht die Augen zu, dann war das ein Bug anscheinend ich hatte wirklich, die waren aber nur faul gewesen und da haben das nicht einprogrammiert oder so so, aber jetzt auf Man. erstmal hier die Party zum Krachen bringen Bam! Doch es gibt nicht noch einen dritten Kampf, ich würde nämlich gerne heilen gehen. Sehr wohl, denkt sich das Spiel? Sehr wohl. Darf ich das? Oh, sehr wohl, mein Herr. Und meine Dame. Ich meine sogar, irgendwann mal gehört zu haben, dass das weibliche sehr wohl in jeder Hinsicht besser wäre, als das männliche. Als ob das stimmt, aber ich habe das irgendwie so im Kopf, wenn ich das Pokémon sehe. Und ich muss immer an äh, Schwester Joy denken, weil ich meine, sie hatte auch ein Zerwohl. Anime? Auch im Game, glaube ich. ich meine, auch ein Game, Pokémon Center. Ach, whatever. <lacht> Who cares? Bam -da -ba -da oh, Gegen das Wachsen von Kindern kommen meine Muskeln nicht an. Mies. Gemacht, damit bis zum Ende der Gefühlsgymnastik angekommen. das zweifelsohne Zweifel bestanden. Glückwunsch! Die Arena-Prüfung geht aber erst als beendet, wenn du dein Ergebnis beim Empfang vorlegst. Jog also am besten gleich rüber. Okay, bestanden. Das war eine sehr seltsame Prüfung, aber hey, we did it. Und ich geh jetzt meine Pumpe rein. So. Ich möchte gerne gegen arena ankämpfen. Das hast geschafft. Glückwunsch! Dann das du unsere unserer stellen. Möchtest du gerne Ehrenleiter Tulia ja, das magische Make-up Wunder herausfordern? Aber so von das magische Make-up Wunder. Uh. Wie das schon klingt. Ich meine. Das hat auf jeden Fall äh, Geschmack, wenn ich mir so die äh, ja dieses Gebäude, wo wir gerade kämpfen, anschaue. Verstehe, okay, dann werde ich alles in Gang setzen. Ja, das Slogan sollte kurz und kackig sein. Etwas einfaches wie natürlich schön. So also kleine Flügel. Oh, und denk bitte dran, die neue Lidschattenfarbe zu bestellen. <lacht> Danke, ich muss jetzt auflegen. Wir hören uns später. Hallo, sei gegrüßt. Ich bin Erinnerleiterin Tulia. In erster Linie arbeite ich als Make-up-Artist. Amura hat dich in den höchsten Tönen gelobt. Sie meinte, du hast eine grandiose Figur abgeben hättest. <lacht> ich muss schon sagen, du bist eine ziemlich niedliche Herausforderung, Maike. Äh, danke? Meine Gefühlsgymnastik scheinen deine innere Schönheit zum Vorschein gebracht zu haben. Du strahlst ja richtig. Und wie ich sehe, legst du auch Wert auf das Erscheinungsbild deiner Pokémon. Du ist eine Arge für Ästhetik. Ein gepflegtes Äußeres ist nicht nur wichtig für Menschen, sondern auch für Pokémon. Mit Make-up kann jeder selbst bestimmen, was für einen Eindruck er erwecken möchte. Es ist wie Zauberei. Lass mich meinen Können beweisen, deine süßen Pokémon noch viel schöner machen. Okay. Du, du, du, du. <lacht> Die Pose. Sie gibt auf jeden Fall sehr viel Wert auf Schönheit. Ha, aus der kann man was machen mit etwas Make-up Magie. Aber womit soll ich anfangen? Äh, lass mal nach dem Kampf drüber nachdenken. Ja, ich muss mich erstmal konzentrieren zu gewinnen. So. Delphi Man kann sich gleich verwandeln. Ja, gut. Was mache ich mit einem auf gegen ein anderes Fahrrad? Ich meine, ja, könnte ich machen, aber.. Versuchen wir mal viel Länder. Das ist sowieso eine viel stärkere Attacke. Also los, super! Daneben! <lacht> <lacht> oh! Aua! Puh. Äh, ja, also wenn das jetzt nicht one hot Shotet, dann wäre. Ja, okay, gut. Wollte gerade sagen, wenn das nicht one-shot, habe ich ein Problem. Aber es war doch ein Crit. Also keine Ahnung, ob es auch ohne Crit gewonnen hätte. Auf jeden Fall Crit. Nice. bam Boah, der 46 schon. Oi, oi, oi. Okay. Gardevoir. Psycho. Fee? Ich habe keine Ahnung. alles. Könnte Fee sein? Könnte Pflanze sein. Auf jeden Fall Psycho. Das ist offensichtlich. Ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben. Und sie hat by the way vier Pokémon, ja? Das muss man mal loben hier, dass ein Trainer mehr Pokémon hat als gedacht. Und das... Hat weh. Das hat halt nicht so sehr weh, wie mir dein Angriff hat, wie getan hat Deshalb muss ich das rauswitchen. Für... Ah, Schlammburger. Na, komm da drin. Nein, ich werd. Wieso die folgt das wieder auf die oberste Attacke? Normalerweise ist das immer auf der Attacke, die man es jetzt eingesetzt hat. Ah, okay. Aber ich glaube, es ist Psychofee. Ich werde jetzt trotzdem mal Takoku einsetzen. Ah einfach weil das mehr tanks und diesen Kampf leichter macht für mich. <lacht> Immer muss ich mir leichter machen. So, Flammenwurf sollte genügen. what? Excuse me, what? So viel Damage. Reicht. Wow. wow! Und nochmal Level-ups! Psyopatra! Ah, Ich hab keine Ahnung, was für ein Typ du bist. Fee irgendwas. Fee irgendwas. Wahrscheinlich Psycho-Fee, oder? Weil sie ist ja eine psycho -Reiterin. Würde Sinn machen. Aber das Ding kennen wir schon. Wäre beinahe in meinem Team gewesen. Naja. Ah, und leider kann ich mich auf Schatter nicht mehr verlassen. Der ist jetzt weg. Fürs erste. Ja, ich habe nicht mal so viel, ne? Äh, Ich kann zwar mit Z Titan versuchen, vielleicht einen Body Slam oder so einsetzen. Ich meine Titan kämpft sowieso nicht sehr auf, deshalb. Oh, muss ich es öfter mal einsetzen. Boah, aber macht so viel Damage. Komm, Paralyse wäre geil. Paralyse wäre echt geil. Oh, und Crit sogar. Aber leider kein Crit. Leider, leider. Hey, beide Attacken sind ziemlich gleich. Nur der Sprung wieder schlechter als das Slam gefühlt. Das sollte mich aber nicht killen. Richtig. So, bitte Paralyse diesmal. Leider nicht. Ich kann nur hoffen, dass es mich verfehlt. Okay. Mist. That's not so good. Was okay, mache ich jetzt? Wie mache ich sie down? Ja, mm. yeah, du schreibe du mal rum. Du schreit du, du mal. Das Problem ist, Super wird keine Attacke mehr überleben, glaube ich. Ich kann es mit Delphi-Man probieren. Los, Delphi-Man! Super, wechsel. Super, dupa! Du machst Düsenieb. ja! Nice job. Ja, also Delfinator soll, soll in dieser Form, in der Heldenform, sehr OP sein. Florges ist hundertprozentig ein Feen-Pokémon. Na komm, Delfin, mag können drunter bleiben. Du bist widerspenstig, wie wasserfestes Make-up. Da brauche ich einen guten Entferner. Da. Das Ding so. Oh Moment, hat sie Feen-Pokémon oder Psycho-Pokémon? Vielleicht habe ich das noch falsch im Kopf gehabt. Ich meine aber Psycho. Kampflage ist Zeit für einen Umstyling. Du muss mit einem neuen Ich wiedergeboren. Oh, das habe ich schon ganz wieder vergessen. Aber komm. Das sollte ne, kein Problem sein für unser Team. Vor allem nicht für unseren Pepsi mehr. Ich meine natürlich Pepsi. <lacht> yeah. Was denn da drauf? So magisches Auge. Das muss ja schon die Psycho sein. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Warum Sophie? viel Damage, das ist nicht. Auki, Doki. Wow, no, wow. Oh, oh. Da bin ich direkt wieder weg. Wir sehen uns ein mal wieder. Ich muss ja schnell hier raus. Oh, oh, oh. Bellebault. Hast noch gar nicht gekämpft. Yeah. Du kannst deinen Skill beweisen. Außer du gehst ins drauf. Natürlich nicht. Schon. Stoß sollte reichen, wenn du nicht stirbst. Knappes Match. Aber natürlich gewinnen wir. wow. Ja, Kampf war nicht so schwer. War oh, in Ordnung. Yeah. Weiß nie, was ist das denn für eine Attacke? Anwendungsschutz, ist die mit einem Nebel findet. Ah, komm, brauchen wir jetzt nicht. Brauchen wir jetzt nicht. Deine Stärke ist hier der mächtigste aller Zauber. Danke. Ich möchte dass mal sieht, Norden. Ich hab mir verdient. Ich hab verloren, und nicht nur das, sogar deine Schönheit war meiner ebenbürtig. Du bist wirklich klasse, einfach Spitzenklasse. Vielleicht sollte ich dich unter meine Fettiche nehmen, bevor du anderswo groß auskommst. Aber zuvor muss ich wohl erstmal an meinen eigenen Fähigkeiten fallen. Wie immer, herzlichen Glückwunsch, Michael. Lass mich dir eine Orte in einer ganz besonderen Pose bereichen. In ja, einer ganz besonderen Pose? Oh. Ja, Gymnastikübung. Macht Sinn. Zwei Milizales da das ist so Security. dann nun sieben Arena-Orden besitzt, lass dich Pumpe bis Level 55 leichter fangen und gehorchen. Wenn du trainierst, wirst du diese Attacke perfekt ausführen können. Ups, Genese, uh, sehr gute Attacke, ach, und eines noch: Teile bitte keine Selfies, die du mit mir gemacht hast, in deinen sozialen Medien. Versprich es, warum? Durch diesen schweißbetreibenden Kampf ist mein Make-up jetzt bestimmt ganz verschmiert. Das muss ich so schnell wie möglich in Ordnung bringen. Gleich steht schon der nächste Termin an. Du hast heute gut gekämpft. Bis zum nächsten Mal. Boi. Okay, Leute. Und warum direkt hier aufhören? Wir können uns ja auch direkt den... ...nächsten Ort schnappen. So mit den Letzten. Hallo auch, ich bin's Kay. Erinnerst du dich noch? Ja. Das Bewerbungsgespräch. Ich kann mich dran erinnern, Kay. Die Arena scheinen dir ganz... Ja, keine großen Schwierigkeiten zu bereiten. Kay, Kay! Hm? Hoppla. Stimmt ja, ihr beide kennt euch ja noch gar nicht. Das hier ist Michael. Sie kann so gut mit Pokémon umgehen, dass sogar der Top-Champ auf sie aufmerksam geworden ist. Oh, nein, nice. sowas! Poppy! Poppy! Oh nein! Ich muss an ein Videospiel denken mit einem ähnlichen Namen. Oh nein! Nicht gut. Alleine deswegen schon äh, unsympathisch. nein, Spaß. nein, Spaß. Hm, ich frage mich, wer von euch beiden wohl stärker ist. Also, war Was stärker? Wird's, wir sagen, sie ist etwa... Ich bin von den Top 4, also bin ich bestimmt viel besser, jawohl! <lacht> der ist echt knuffig. Dieser Stöpsel hier gehört tatsächlich zu den Top 4 an. What? Ja, genau! Hoffentlich kann ich dir ganz doll bald meine Pokémon zeigen. Komm, gleich diese Bommalier, ja? Ich, sie ist der höchste Punkt der Trainerkarriere. Äh, tra Karriere, genau! Dann dauert viel auf dich, bis bald! Hey, nicht so schnell, ich warte! Nun, du hast Papi gehört. Leg dich auf sie Leg dich auch für sie ins Zeug, okay? Viel Erfolg. Hey Papi, lass mich hier einfach so alleine stehen. Okay. Was geht da ab? Interesting. Dun, dun, dun, dun. So, aber wie ich bereits sagte, warum hier schon aufhören? Während wir uns direkt den nächsten Orden schnappen könnten. Warte, bevor ich den jetzt suche. Ich sollte erstmal heilen gehen. Die nächste Arena befindet sich nämlich hier unten. Das ist unsere letzte Arena. Wir alle Orden. Die eis Die müsste eigentlich hier unten sein. Das heißt, vielleicht können wir hier irgendwie den Berg hoch erklimmen. Ich hab ich hier schon gesehen? Hier gibt es noch ein Item. Wenn wir da hochkommen. Wenn wir da. Ah. Moment, das geht doch. Ah, wo bin ich? Ich bin hier stark! Hilfe! Moment. Wenn ich jetzt. So, war es das wert? Nein, war es das nicht, denn die Attacke hat literally schon ein Pokémon von uns. Hier gibt es ein paar Pokémon und äh, Wie? Ja, ich bin Zack. kann ich stehen. Äh, okay. Ah, vielleicht kann ich hier hoch. Okay, ich wusste gerade nicht, wo ich lang gehe, aber, ja doch, hier geht es lang. Hier ist ein Bannett. Uh, Weil schon Abend ist anscheinend in game Gibt es ja auch geister Pokémons. Natürlich Auch ein schneeseesokitz Das war kein witz botuki Gehe ich gerade überhaupt richtig Ja Mehr oder weniger ich muss ein bisschen mehr so in die richtung gehen Also ein bisschen mehr den berg hinauf oder sagt mir jetzt nicht das geht nicht von hier oh, doch das sieht schlecht aus muss ich sagen ich glaube da muss man von der anderen seite sprich oh, ich muss kurz landen sprich ich glaube man muss von hier den weg ja das würde sinn machen noch mal ein bisschen, ob man nicht doch irgendwie hoch kann. Ah, wir sliden! Wir hat im Kalender. Es geht nicht. Es geht nicht. Aber die können da stehen oder was? Ja, ist ja klar. Ja, okay, komm. Dann fliegen wir hier unten hin. Wir hatten hier schon mal eine Trainerin, die wir nicht besiegen konnten, da wir da zum Zeitpunkt noch zu schwach waren. Da war schon Level 40 noch zu hoch. Jetzt sind wir selber, Level 40. Bedeutet, das sollte mittlerweile kein Problem mehr darstellen. Dreh mich bitte in die Richtung. Ist schon die richtige Richtung. Wunderbar. Ach genau, hier. Genau, hier ist das. Äh, ich schalte mal hier hoch. Genau, diese Trainerin war das, jetzt wo die ganzen Hariyamas gespawnt sind. Ich können wir sie jetzt besiegen. Äh, nein! Ich möchte mit der Dame dort reden. Wieso bin ich jetzt hier. Ich will nicht sein. Lass mich in Ruhe. Kannst so du die Kinder woanders wegbringen und verteidigen. Keine Ahnung was. Komm, ah, ah. Ja, hat geklappt. So, Rematch. Du, du, du, du, du, du, du. Genau, und nachdem wir alle Orden haben, weil wir holen uns jetzt, jetzt die letzten Orden, machen wir die anderen, was waren das, drei, vier Sachen, die noch auf der Map fehlen. Genau, die machen wir dann. So, Rollwände, denn mit dem komme ich hier nicht so gut an bei dem wieder. Da wechsel ich lieber auf so jemanden wie... Ja, wen denn zum Beispiel regiere vielleicht mal vielleicht ist doppelstrahl ja stark genug könnte es auf jeden fall und wenn ich den ganzen schnee hier sehe, ne eine kleine real life story für das ende der folge die letzten paar tage habe ich immer ein bisschen lachen müssen wenn jemand gesagt hat hey heute wird es schneiden hast du schon gehört weil gefühlt jeden tag wurde mir gesagt hey heute soll es schneiden und natürlich hat es dann nicht geschneit. Und deshalb muss ich immer lachen. Weil Schnee und Deutschland im Dezember? Also, wäre sch zu schön, um wahr zu sein. Aber heute, wo ich das Video aufnehme, hat es tatsächlich mal geschneit. Und das sogar nicht wenig. Jetzt auch nicht krass viel, aber... Schon ein gutes Stückchen, dass man es bemerkt. Und... Ja, ich, Ihr müsst wissen, ich mag Schnee. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, ich liebe Schnee, aber das war vielleicht ein bisschen zu weit. Hast du noch einen Gastrodon? For real? Okay. Und ja, das war wirklich ein positiver Schocker für mich, dass ich falsch lag und tatsächlich DOCH Schnee hier rumliegt und es schneit. Hoffentlich ist es auch die nächsten Tage so nicht ein Einzelfall. Wünsch mir Glück. Also hier in-game sieht es auf jeden Fall schon mal schön aus mit dem Schnee. Aber glaubt mir, im real life ist es sogar noch schöner. Also, ich weiß, viele Leute hassen die Kälte. I know. Sehr viele Leute sind da. Ich jetzt nicht unbedingt. Ja, ich hab lieber die Kälte als die Wärme. Also lieber frierig, als in der Hitze zu schmelzen. Aber ich weiß, dass viele genau andersrum sind. Und das ist vollkommen okay. Ich meine, ich hasse ja Sommer auch nicht oder so nichts gegen den sommer ich finde nur einfach den winter cooler <lacht> no pun intended oder vielleicht doch Boah, ich, ich wechsle mal schon ein pokémon die vakuumita schauen mir die ganze zeit zu, seht ihr das? Die, die labern über irgendwas aber ja lasst uns auf jeden fall hoffen oder ich hoffe zumindest dass in den nächsten tagen weiterhin schneien wird. Muss aber nicht, nicht unbedingt stark sein. Zumindest so, dass man es bemerkt, wenn das ein bisschen Schnee rumliegen bleibt. Und ich hoffe auch, dass ihr in der nächsten Folge dabei seid und jetzt ein Like da lässt. Dann verpasst ihr die nächste Folge nicht, wo wir gegen einen weiteren sehr nice arena kämpfen. Eiskreise, was das für eine Attacke? Dann, wenn er fühlt seine Füßen dünnes Eis, wirbelt herum greift so das Ziel an, die Drehung zwischen zwei Felder What? Das ist aber besser als Lawino Ja, okay. <lacht> Why not? Uff, das echt etwas was im Kasten. Nicht nur da. <lacht> yeah, ich hab's für euch geschafft. Wir ja, machen noch mal eine Posen. Ah, hier möchte ich die Posen. Yeah.